Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein Video ohne Facecam. Heute geht es um die Auto-Challenge. Also zumindest meine Kollegen versuchen so lange wie möglich im Auto zu bleiben. Ich bin natürlich am Anfang gestorben. Ja, leider. Aber ähm, ja, am Ende steigen sie zwar beide aus, aber ich würde sagen, das kann man also trotzdem noch als Auto-Challenge gelten lassen, Leute. Also ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir haben gerade einen schönen Clip. Ein ganzes gegnerisches Squad. Ich bin zweilig aus dem Auto. Die haben sich einfach dazu gesetzt. Die haben sogar getankt und haben mich nicht gesehen, Digga. <lacht> die haben doch, die haben, mich, die haben mich safe gesehen. Die haben mich safe gesehen. Die eine hat bei mir am Ehren Fenster Mäder gestanden. Mäder. Digga, ich hätte die danach, ne? Ich edd die danach. Ja. Was für Ehrenweller? Guck mal. Digga, die fahren mit mir einfach Auto. So ein Männello. <lacht> Digga, hier ist einfach ein Begging. Ne? Und ich überlege, ob ich wieder vorne konnte ein bisschen was bringen. Weil im Moment ist das Game gar nice, aber im Moment, wer weiß, ob es jetzt wieder ändert. Digga, guck dir den Scheiß mal an! Digga, Elias! Ja! Ey, ich hab Shield abge abgezogen bekommen! Ja, die haben den! Oh mein <lacht> Gott, Digga! Okay, ich steig mal aus, Digga! Zieh mal mit denen jetzt! Aus. Nein, ich bleib, ich bleib hier so lange drin, wie es geht, ne? Oh. Die haben mich schon gesehen! Scheiß drauf, ich will den Win! Ey, die hauen ab die Püsne. <lacht> Finde ich so unnormal nice, ne? <lacht> hey, Digga, Ehrenmess. Digga, vier Teams noch. Das geile ist, ich bin da so unten. Ich werde gejagt, nein! Ey, ne, ich könnte ihn. Nie... Ey, Digga, der hat eine Scar. Ey, ich will die Scar. Ja, die haben. Die kommen safe her. Komm wieder sa äh, komm safe wieder jetzt. Hey Digga, wenn die jetzt den Win holen, wenn die jetzt die zwei, da, den einen noch töten, oder die zwei, je nachdem. Dann hast du den automatisch den Win, oder? Weil ich glaube, die schenken die dir den. Ich steig aus und mit mhm. den, ja. War, war, war. Ja, warte, ich muss, oh, ich vorne. muss... Ah ne, wir das ist gut, das ist gut. Digga, wir, wir spielen Trio. Die Lieben, sind halt außen, die auf, voran, die sie sind. Was mal, Die hier. Was, die ja. was denn? Mal gucken, was ist auf die Lieben, sind. Scheiß drauf. Also, das immer noch bitte hin, Digga, auf Nein! Digga, ich bin in der Saun! Ich will nichts mehr! Ich bin in der Zone Digga! Oh, ja! Ich bin nochmal in der Zone Digga, wenn Nein, jetzt da, also Winden da wäre ich nicht mehr in die Zone Ich wäre da nicht mehr in der Zone Nein, genau auf der Ecke. Wäre da genau auf der Ecke drauf. Ich grad ein bisschen lang. Hä? Der ist grad die Steine, ist gerade noch. Weil der da gerade man auf Ecker ist und der äh, geballert. Scheiß drauf. das den Truck. Der Truck hinter dir, glaube ich. Ähm, ja. Ja, ob ich nicht noch eine der habe? Hm, ja. Die sehen mich nicht. Nur alles ab. Vielleicht brauchst du noch eine Skype. Oh, ja. Ich hab nicht genug, Mats. Digga, ich darf nicht die Schusstaste drücken, Alter. Ich muss bisschen leichter machen. Ja. ja. Digga, drei Leute noch. doch das Ja. Nein. Digga. Nein! Ja. Das war so eine geile Runde. ne? hab ich hier einfach abgeknallt. <lacht> ja, also mit, mit der komischen Hebelrepedierer. Äh, ja, Hebel so, ähm. Ähm, also ich weiß nicht. Ich... Du hast Ja, ich weiß nicht. Ey, ihr habt das Video hochladen? Na klar. Denn mein Bruder ist gerade wieder vorm Endgame und ich bin ja dann natürlich tot. Standard halt, ne? Und, ähm, ja, wir checken. Ich Erdschild gerade im Truck und wartet auf den Wind. Digga, auch da vorne, das vorne. Sich, sich. Er Hätte ich safe gesehen, Bro. Wenn du jetzt eine Bewegung machst, dann war es komplett, Digga. Oh mein Gott. Ich habe halt absolut keinen Bock auf mein Leben. Ich sterben. Digga, das ist so wegsnipen, du könntest den so wegsnipen, mein so meine. Ich will auch gerne. <lacht> Nein! Er hat gelegt, er hat gelegt. Nein! Nein! Oh, der ja. hat nichts gemacht, Der hat nichts gemacht. Ich hat ganz gemacht. Ja, der hat der nicht gemacht. Er hat Er hat nicht gemacht. Der hat Der gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat gemacht. Er nicht gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat hinten gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat letzten gemacht. Gegner. hat ganzen gemacht. Er hat nicht gemacht. Er hat nicht gemacht. der hat nicht gemacht. hat gemacht. der. hat ja, gemacht. Er den kannst du wechseln. <lacht> nein, nein, ich mach einfach gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Du musst jetzt. Jetzt, Luca, jetzt! Legende. Le lebt der noch? Ne, ist tot, ne? Nö, der ist lock. Noch zwei Leute. Die Luke ist nein! Mach Druck, er macht Druck, er macht Druck. Schaffst du, Digga. Mhm. Oh mein Gott, der hat so kassiert Ah, ja, oh, schade. Du siehst piekt, der, der Typ muss halt weiter rausgucken. sonst kann ich ihm nicht snipen. Ich will's halt mit der Sniper, die äh der, der, der so. Das ist halt mein einziges Problem, der Typ nervt mich halt die ganze Zeit. Und die Sohn kommt. Wo, wo ist denn der da oben noch? Der, der, ist, äh, der ist auf der zweiten Trap. Hey, Digga, er macht er macht Anfänger. Bring ihm Hand. Angesieren. Oh, nee, das ist so risky, ich muss überhaupt so nicht Ja, Er hat eine richtig gute Position. Easy, Digga! Let's go! Geil, Alter, das war der ja, E-Mail. Ich würde sagen, mit diesem Clip ist das Video auch zu Ende. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Wir haben gerade das ja. um 1.09 Uhr aufgenommen. Alter Digga, hab <lacht> ich ein paar Witz genommen.